Zeppelin, aber das ist jetzt Prototyp 2. Fliegt leider noch nicht, das ist das große Ziel. Das ist so das Ziel für die nächsten Jahre, einen Flughängen-Zeppelin zu bauen. Das erste Modell, da war die Steuerung so schwer wie das ganze Gerät hier. Das hat zwei Jahre gedauert, bis zu dem Bauschritt zu kommen. Und das und da muss noch länger dran rumgebaut werden. Das mit den Propellern ist so: die, da ist das Besondere halt dran, dass man schaut, besonders leicht zu bauen. Mit wenig Mechanik und möglichst wenig ähm, schweren Fischertechnik-Teilen. Da kann man jetzt, wenn was instabil ist, nicht einfach noch einen Träger zusätzlich reinsetzen. Das wäre nämlich ähm, zu schwer. Jetzt ist es ungefähr so. Leicht, dass man es mit zwei Fingern hochheben kann. Machen einmal die zwei Heckrotoren. Unterschiedlich steuern. Sind auch noch mal zum Extra steuern. Die sollten eigentlich für zusätzlichen Auftrieb sorgen, aber der reicht doch nicht aus.